Die kommen immer aus Orten im Umkreis von Pützchen. In diesem Jahr werden sie vom Tambour Chor aus Oberkassel gestellt.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 Hier soll ein neuartiges, auf Pützchens Markt erstmals eingesetztes Fahrgeschäft, der sogenannte Mondlift, geweiht werden. Bei der Kabine mit der Steuerungsanlage wartet der Besitzer mit sämtlichen Familienangehörigen. Der Schaustellerpater wird bei der Beihandlung vom Ortspfarrer aus Pützchen, einem Abgeordneten des Marktamtes und den Vertretern des Schaustellerverbandes begleitet. Ja. Ja. ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's, Herr Winter? Oh, ganz gut. So, morgen nicht ganz ausgeschlafen. Ja, den Fahrer kennen Sie ja. Ja, anderen Herren auch alle. So. Morgen. Guten morgen, Herr Winter. Hallo. Ja. Morgen. morgen. Haben wir das Schätzchen schon Guten morgen gesagt? Moin, Schätzchen. Mhm. Moin. Morgen. morgen, Herr Mann. Guten Tag, Herr Vektor. Ja, Frau äh, Sie haben mich eingeladen, Ihrem Geschäft die köstliche Weihe zu geben. Ich will das als Schausteller Seelsorger sehr gerne tun. Sie wissen, der Segen Gottes ist keine Zauberform. Wir stellen uns unter seinen Schutz und seine Güte, weil wir hier ja mit viel Technik zu tun haben, gerade im Schaustellergewerbe. Sie haben einen äußerst modernen, einen schnellen und interessanten Betrieb, der aber auch von vielen, vielen Faktoren abhängt. Und damit immer, das alles gut geht, lasset uns beten. Herr Jesus Christus, wir rufen deinen Segen auf dieses Geschäft herab. Herr, wir vertrauen uns dieser Technik an. Wir wissen, dass wir nur schwache Menschen sind und dass manches eben nicht in Ordnung sein wird. Herr, wir bitten dich um deinen Schutz für uns. Für unsere Besucher, damit kein Unfall passiert, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, so mein herzlichen Glückwunsch. Gute Fahrt. Okay, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, Danke. kann ich gebrauchen. In gleicher Weise wird auf Pützchens Markt, wenn die Eigentümer dies wünschen, Gottes Segen, ebenfalls auf neu beschaffte Verlosungsunternehmen, Schauhallen und Wohnwagen herabgerufen.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 Die Gemeinde nimmt am Schaustellergottesdienst teil, der im größten Restaurationsbetrieb auf dem Marktplatz stattfindet. Am Eingang der Festhalle mit der kennzeichnenden Aufschrift Oberbayern drängen sich zum Beginn des Gottesdienstes viele Besucher. Das Zelt ist für 3000 Jahrmarktgäste ausgelegt, die alle am Tischen Platz haben. Zur Messe am Marktsonntag kommen außer den Schaustellern und den Bürgern von Pützchen von Jahr zu Jahr ständig mehr Fremde aus der näheren und weiteren Umgebung. Zum Beispiel aus Bad Honnef und Königswinter, aus den Ortschaften im Siegtal und am Vorgebirge sowie aus Köln. Zum Teil sind dies die gleichen Orte, aus denen vor 1935 Wallfahrtsprozessionen zum Fest der heiligen Adelheid nach Pützchen zogen. Ich Sie alle, die zum heutigen Zelt Gottesdienst am Fütz ins Markt gekommen sind, aus ganzem Herzen begrüßen. Wir begrüßen die Schauschälerfamilien und an ihrer Spitze den Schauspieler dietriger Vater Heinz-Peter Schönig. Wir begrüßen die vielen Marktbesucher und ich darf schließlich meine eigenen Pfarrkinder begrüßen und wünsche, dass wir nun zu Ehren der Heiligen Adelheit diesen Gottesdienst feiern und dass aus unserem gemeinsamen Beten und Singen Freude komme für diese Tage. Ist auf dem Podium errichtet, auf dem sonst die Zeltmusik zur Unterhaltung der Kirmesgäste aufspielt. Der Männerchor und das Blasorchester, die zur Gestaltung des Zeltgottesdienstes zugezogen sind, kommen aus der Umgebung von Pützchen. Wir haben uns an diesem Sonntag hier auf dem Festplatz versammelt, um Dein Wort zu hören im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Meine lieben Schausteller, alle, die sie hier auf Pützchensmarkt arbeiten, meine lieben Gläubigen aus der Stadt und Umgebung. Ich glaube, ich brauche hier keine großen Erklärungen mehr abgeben, warum wir hier inmitten des Festplatzes diesen zu einer schönen Tradition gewordenen Gottesdienst halten. Sie alle wissen, dass dieses Fest dieser Jahrmarkt um eine Wallfahrt entstanden ist, die Wallfahrt zur Heiligen Aderheit. Und Sie wissen, dass dieses Fest einen religiösen Inhalt hat, dass aber auch die Freude im Christenleben einen berechtigten Platz hat und deswegen um dieses Fest herum das Volksfest der Verfügungstag entstanden ist. Und ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Und dass wir nicht in einer Isolation einen Schaustellergottesdienst hier allein feiern, sondern dass Sie als lebendige Gemeinde mit dabei sind. Dass die Schausteller nicht irgendeine Randgruppe der Kirche sind, sondern vollwertige Mitglieder. Und dafür an dieser Stelle allen, dem Pfarrer, dem Gemeinderat, seinen Helfern dem Bezirksausschuss, allen, die hier mit Kützchensmarkt zu tun haben, ein recht herzliches Vergesstort. Ein herzliches Vergesstort, unser lieben Freund Gepstab, den hier, seinen Mitarbeitern, dass wir hier diesen Gottesdienst in diesem Zelt halten dürfen. Meine lieben Freunde, gestatten Sie mir ein kurzes Wort in den Sonntag hinein. Wir haben gerade eben gehört aus dem Jakobusbrief. Was nützt es, wenn einer sagt, er habe den Glauben, aber es fehlen ihm die Taten? Das ist ein ganz knallhaftes Wort, meine lieben Freunde. Und hier wird der Finger auf eine Wunde im Christenleben gelegt, die leider Gottes immer wieder aufbringt. Sehen Sie, meine lieben Freunde, wir sind alle nur Pilger auf dieser Erde. Wanderbar. Und wenn dieser schöne Sonntag heute vorbei ist, ist eben auch wieder ein Tag unseres Lebens dahin. Und kannst die heute Abend nur fragen, ist in den Augen Gottes etwas wert gewesen oder nichts? Oder habe ich ihn sinnlos verblempert. Und wir wollen auch Christus heute wieder versprechen, dass wir versuchen wollen, ihm dieses Kreuz nachzutragen. Und dass wir uns in Stunden der Not und in Stunden der Einsamkeit und Krankheit dieses Kreuz schickt, dass wir ihn eben annehmen, mit schwerem Herzen, aber auch, dass wir ihn darauf bitten, dass er uns die Kraft schickt, ist zu tragen. Amen. Im Festzelt, das zum Gottesdienst bis auf den letzten Platz gefüllt ist, bleiben die Grillöfen für die Zubereitung der Schweinshaxen und Hähnchen zur anschließenden Versorgung der Gäste in Betrieb. der Zeltmesse, die der Schaustellerpater mit zwei weiteren Priestern als drei Dreiherrenamt zelebriert, dabei befindet sich der Pastor von Pützchen, wird von Vertretern der Schausteller und von den Mitgliedern der Pützchener Schützenvereinigung Kollekte gehalten. Die auf Serviertabletts zusammengetragenen Spenden sind für die Schaustellerseelsorge bestimmt. Der Zeltgottesdienst für die Kirmesleute wurde 1963 eingeführt, knüpft jedoch an eine ältere Tradition an. Als in Pützchen der Hauptmarkttag am 2. September Sonntag noch mit dem Fest der Heiligen Adelheid am Ende der Adel-Heidis-Wallfahrt zusammenfiel, beteiligten sich viele Schausteller an der Pilgermesse in der Pfarrkirche. Nach der Trennung von Jahrmarkt und religiöser Feier, das Fest der Heiligen Adelheid wurde 1935 um eine Woche vorverlegt, ging der unmittelbare Zusammenhang der beiden Ereignisse verloren. Die fahrenden Eigner der Buden und Karussells verehrten die Wallfahrtsheilige jedoch weiterhin an ihrem alten Haupttermin durch den Kirchenbesuch und durch den Besuch am Adelheidisbrunnen. Mit der Schaustellermesse, an der umgekehrt heute die ansässige Bevölkerung teilnimmt, ist der ursprüngliche Bezug wiederhergestellt. Wie in der Predigt zum Ausdruck kam, wird der Zeltgottesdienst auf Pützchens Markt zur Verehrung der heiligen Adelheid abgehalten. Dies erklärt vielleicht auch, warum ihm so viele Gläubige aus dem Ort und aus dem früheren Zuzugsbereich der Wallfahrt beiwohnen und warum stets ein Chor und ein Blasorchester aus dem Umkreis von Pützchen mitwirken.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 verstehen, deinem Beruf geht folgen, dann werden um uns her Friede, Liebe und Gemeinschaft wachsen durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Mit diesem schönen Gruß, meine lieben Freunde, wollen wir die Eucharistiefeier beenden. Aber wir haben anschließend noch die Taufe eines Schauspielerkindes. Ich darf Sie sehr herzlich bitten, noch da zu bleiben und so gleichsam als 4000 Taubzeuge zu fungieren. Mein besonderer Dank geht noch einmal der Musik und den Chören. Wir sind auf einem Festplatz, wo alles Gute mit Beifall belohnt wird. Es tut der Antrag keinen Abbruch, wenn wir jetzt unseren Musikern und Sängern einen herzlichen Beifall schenken. Ihnen allen aber wünsche ich noch einen schönen Sonntag auf Pünzchensmarkt und so Gott will, ein großes und gesundes Wiedersehen im kommenden Jahr. Der Herr zeigt mit euch. Bezehnt euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht ihn in Frieden. Beendigung des Gottesdienstes werden die Vorbereitungen für die Taufe getroffen, bei der alle Anwesenden zu Taufzeugen aufgerufen sind. Eltern und die Taufpaten, die aus der Verwandtschaft der Schaustellerfamilie stammen, begeben sich mit dem Täufling zum Altar. Wir begrüßen unseren Täufling. Es ist ein Mädchen. Und wie soll der Name sein? Marion Adelheim. Liebe Eltern, Sie haben für Ihr Kind die Taufe erwähnt. Damit erklären Sie sich bereit, ist, im Glauben zu erziehen. Es soll Gott und den Nächsten lieben die wie Christus es uns vorgelegt hat. Sind Sie sich dieser Aufgabe bewusst? Liebe Paten, die Eltern dieses Kindes haben sich. Von draußen, wo auf der Festwiese der jahrmarkt trummel inzwischen begonnen hat, dringt der Lärm der Vergnügungsbetriebe ins Zelt. Marion Adelheid, mit großer Freude die christliche Gemeinde auf. In ihrem Namen bezeichne ich sie mit dem Zeichen des Kreuzes. So rufen wir jetzt miteinander die Heiligen an, besonders die Namenspatrone dieses B. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heilige Adelheid, bitte für uns. Alle Heiligen Gottes, bitte für uns. liebe Eltern und Vater, dieses Leben soll wachsen und den Bösen widersprechen können. Deshalb sollen Sie Ihr Kind im Glauben erziehen. Wenn Sie bereit sind, als gläubige Mensch diese Aufgabe zu übernehmen, dann tragen Sie jetzt im Gedenken an Ihre eigene Frau den Bösen ab. Liebe Brüder und Schwestern, diesem Kind wurde der Taufe das neue Leben geschenkt und so heißt und ist es ein Kind der Gottes. Für die Anhänglichkeit, die die Schausteller bis heute zur Wallfahrtsheiligen von Pützchen bewahren, ist der Taufname Marion Adelheid kennzeichnend.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 Arbeiteten Kellnerinnen, die Dutzend Bierkrüge und mehr auf einmal austragen, wurden zur Eröffnung von pützchens Markt am vergangenen Freitag mit angehängten Sonderwagen eines D-Zugs aus dem Alpenvorland herbeigeholt.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 Zur Bedienung der Kirmesgäste, auch mit Krimskrams für Kinder, mit Seppelhüten oder mit Salzbrezeln, sind insgesamt 120 Personen eingesetzt, sodass bei den Bestellungen kaum Wartezeiten entstehen. Das Festzelt füllt sich nicht nur zum Mittagessen. Der Hauptbetrieb beginnt abends, wenn die vom Marktbummel ermüdeten Kirmesbesucher sich beim Bier erfrischen.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 Die meisten halten ihren Rundgang gleich anschließend. Das Nebeneinander von erbaulich religiösem und sinnenfrohem Erleben gehört seit dem Bestehen von Pützchens Markt zum besonderen Gepräge. Es sind nicht ganz 1000 Stände aller Art, die sich auf der großen Festwiese und auf einigen Straßen im Ort für fünf Tage eingerichtet haben.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 der am Morgen mit dem kirchlichen Segen eingeweiht wurde. Die abenteuerliche Schleuderfahrt erreicht eine Höhe von 25 Metern und galt im Jahr der Filmaufnahmen als besondere Attraktion. Bei den Schaustellern ist es üblich geworden, neue Errungenschaften erstmals auf Pützchens Markt herauszubringen, weil hier im ursprünglichen und neuerdings wiederhergestellten religiösen Zusammenhang ein besonderer Anlass besteht. Auch die Orgel, die von dem Schausteller neu angeschafft wurde, der die Achterbahn betreibt, wird am Marktsonntag mit dem kirchlichen Segen bedacht. Denn gerade die Orgel ist ein Stück Volksfestromantik und gerade hier auf Pützchens Markt, wo eine solche Verbundenheit ist zwischen Wallfahrt und zwischen Volksfest, wo ja praktisch der Vergnügungspark um die Wallfahrtskirche entstanden ist. Die Schaustellerfamilie, die mit der Achterbahn von Kirmes zu Kirmes reist, hat ihren Wohnsitz in Beul bei Pützchen. Und wir wollen auch diese Orgel den Segen erteilen und Ihnen als Besitzer auch alles Gute. At uns, Tonus und des Heiligen Geistes. Amen. Das Hippodrom, eine Reitbahn mit Menagerie, ist aus einem Zirkusunternehmen entstanden, das früher auf Pützchensmarkt häufig gastierte. Im rückwärtigen Bereich, hinter der Schaufassade der Gassenfront, wo die Wohn- und Stallwagen abgestellt sind, hat der Eigner des Hippodroms seine Tiere auf den freien Gang bringen lassen. Ein Pony, das freilich schon einige Monate alt ist, soll hier auf Pützchensmarkt getauft werden. Der Schausteller Pater, der nach dem Zeltgottesdienst die Besuche bei den Kirmesleuten fortsetzt, trifft zur abgesprochenen Zeit beim Hippodrom ein. Der vom früheren Zirkusdirektor selbst betreute Elefant ist so zahm, dass er am angewiesenen Platz stehen bleibt. Lieber Herr Büger, Sie haben mich gebeten, Ihre Tiere zu segnen und als alter Zirkusdirektor wissen Sie ja, das alte Sprichwort an Gottes Segen ist alles gelegen. Wir wollen das Tier, das Geschöpf Gottes im Dienste des Menschen, der Elefant, die Pferde in ihrer Reitbahn jetzt, die anderen Freude bringen, unter diesen Schutz stellen. Ich segne nun diese Tiere im Namen auch der Patrone des heiligen Leonhard und des heiligen Wendelin. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Kranz wird nun die Namensgebung Ihres neugeborenen Ponys vornehmen. Lieber Herr Büchler, Sie haben ja auch gebeten, dem schönen, herrlichen Pony hier einen Namen zu geben. Und ich habe gehört, es ist jetzt drei Monate alt. Und ich hoffe und wünsche, dass dieses Herz für die auf allen Festplätzen den Kindern noch recht viele Freude bereiten wird. Da nun dieses schöne Ereignis, hier Pützen abwickelt, gebe ich den Namen Pütz. Oh. So. Herr Kranz, ich danke Ihnen mal. Ja. Ich freue mich, dass gerade Sie diese Taufe vorgenommen haben und ich hoffe, dass wir uns noch lange uns die Pützchen wiedersehen. Der Tiersegen wurde vom Geistlichen unter Berufung auf die Pferde- oder Viehpatrone St. Leonard und St. Wendelin erteilt. Abmarsch. Abmarsch. Abmarsch. Abmarsch. Abmarsch. Danach hat der Marktbürgermeister, der für den Ortsteil Pützchen zuständige Vertreter der Stadt Bonn, die Namensgebung mit Sekt vorgenommen. Der Taufname Pütz bedeutet in der gebräuchlichen Mundart so viel wie Brunnen. Gemeint ist hier der Brunnen der heiligen Adelheid. Nachdem sowohl der Ort als auch das Marktfest benannt sind. Auf dem Rücken des Elefanten können gefahrlos mehrere Kinder sitzen. Er dient in der Arena als Reittier. Im Hippodrom, wo neben der Reitbahn auch eine Zeltgastronomie betrieben wird, kommen am Marktsonntag die Schausteller, soweit sie sich freimachen können, zu einer kleinen Gesprächsrunde zusammen ist mein Sohn, ich mein Sohn. Ja. Aber Herr Pastor, wir wollen dem lieben Gott danken, dass er es hat nicht regnen lassen. Sonst wären nämlich die Zahlungsverpflichtungen, die wir ja auf Business Markt gestellt haben, nicht eingehalten. Ja. Was der böse ja. war. Aber die Seele lieber Gott hat mit Ihnen einsehen. Ja. Immer, immer, immer. Aber am ins Markt richten, sowieso nur ein Mal. Ja. Wo haben Sie Ihr Winterquartier? Mein ja. Winterquartier Sie? Hörst. Habe ich einen. Ja. Und gemietet. Die Tiere, ja, ja. ja, dieses Jahr wird es auch Futterprobleme geben. Das Futter ist ja sehr teuer geworden. Ne? Das ist das schlimmste Problem, was wir zurzeit haben. Ja. Wie viele Pferde haben Sie denn zurzeit? Ich fahre von hier ja. aus nach ja. Oldenburg 10 Tage zum Kramermarkt. Ja. Von da aus fahre ich nach Bremen 16 Tage. Und dann nochmal 30 Tage Hamburg der Winterdorf. So dass wir dann ungefähr am 15. Dezember zu Hause sind. Dann gibt's und dann macht der Weihnachtsfehlen, dann macht die Mutter erstmal alles für meine zehn Enkelkinder, die kauft ja noch die Sachen ein, die sind noch nicht gekauft Seen haben. Zehn Seen, ja. und so. und ja. alles fällt aus. Ja, und wenn ich Ihnen was berichten darf über die Saison, wenn der eine sagt durch die Hitze und der andere sagt mal durch das kühle Wetter, im Durchschnitt sind alle Leute bei uns zufrieden. Guten Tag. Herr Wieser, herzlichen Glückwunsch noch. Ja, ja, wir haben uns schon wieder. Ja, ja, ja. Ja, das ist der Kaplan von hier. Was wohl, das kann mir nicht vorstellen. Kennst Ja, Damit dann auch die Sie anschließen die jetzt von hier aus, von Pützchen. Von hier? Ja. Nach Pütoslo und dann Bremen. Ah. Ja. Ja. Und mit wie viel Waggons fahren Sie eigentlich jetzt? Mit dem Geschäft. Siebenhundert. Siebenhalb, Sieben. Ganz schöne Anzahl, ne? Herr Wuppert, der Seefahrende Zirkusdirektor. Der einzige Seereisende, behaupte ich, und es ist wahr. Hauptthemen der Gespräche, an denen auch die Geistlichkeit teilnimmt, sind das Wetter an Pützchensmarkt, das ständige Umherreisen von Festplatz zu Festplatz und die Winterquartiere. Mit ja, an dieser anstrengenden Arbeit wird uns das Gottlewohl schmecken. Jawohl. Ja. ja. Von der Witterung an den Markttagen hängt der geschäftliche Erfolg weitgehend ab, da die Besucherzahl bei Regen merklich nachlässt. Die Zusammenkunft der Leute vom reisenden Jahrmarktgewerbe beim früheren Zirkusbesitzer, zum geselligen Austausch der Erlebnisse und zum gemeinschaftlichen Essen ist in Pützchen seit Jahren fester Schaustellerbrauch. Er knüpft hier an eine ältere Überlieferung an.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 Deutschlands größte und populärste Boxschau, Deutschlands hübschste und stärkste Kampfstaffel. Ein kurzes Auflockungstraining auf geht's. Achtung, Damen und Herren, wir starten, wir beginnen jetzt. Schauen Sie. Hier ist das, was Sie suchen. Da hat sich jeder Sportmann angemeldet. Er fordert unseren Ketschermeister im catcher sketch heraus. wir kämpfen im frei-amerikanischen Kampfstil, wo alles erlaubt, wo alles gestattet ist. Wenn es Ihnen gelingt, den Catchermeister zu bezwingen, so zahle ich die Prämie von 50 Mark. Reicht die sportlich die Hand. und nach dem Kampf kein Hass, keine Feindschaft und zeigt eine Kampfstellung. Hier ist das, was Sie so Achtung, Damen und Herren. Die schauende Sensation in hier ist, die Schauen wovon man spricht. Schauen Sie. <lacht> Deutschlands größte und populärste auf, reisen, Startet und beginnt jetzt. Dieses war nur noch einmal ein kurzes Zeichen, ein kurzes Signal, was in dieser ersten Vormittagsveranstaltung verhachte, aber seriöse Faustkämpfe gezeigt und geboten werden. Fast alle Schaustellerbetriebe kommen seit Jahrzehnten immer wieder hierher. Ihre Treue zu Pützchens Markt wird bei Jubiläen vom Marktamt in besonderer Weise öffentlich gewürdigt. Meine Damen und Herren, in Vertretung des Bürgermeisters von Pützchens Markt nimmt hier der Amtsleiter des Marktamtes Herr Amtsmann, ich bitte die Ehrung für Frau Schütz vor. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrte Frau Schütz, Sie kommen 25 Jahre nach Gützen, sind Sie und mittlerweile in sind oft ansässig geworden was uns die Stadt sehr freut. Für Ihre Treue, die Sie den Platz bewahrt haben, und für Ihr immer gutes und ausgezeichnetes Verhalten und Zusammenarbeit mit dem Markt, möchte ich Ihnen hier ein Bild. Ein Stich überreichen von der Stadt Bonn und hoffen, dass sie noch viele Jahre gut bei uns zu Gast sein werden. Herzlichen Glückwunsch! Die Ehrengabe besteht aus einem Bild auf einer Metallplatte, das die Stadtansicht Bonns nach einem Merianstich von 1646 zeigt. Herzlichen Glückwunsch, liebe Freundin, und der später alles Gute! Vielen Dank, ich Danke der Stadtverwaltung für die Ehrung und habe mich riesig gefreut für das Vertrauen, was man uns Und wünsche, dass mein Sohn, der jetzt das Geschäft übernommen hat, genau die Tradition fortführt, die wir so viele Jahre durchgeführt haben. Vielen Dank. Auch diese Familie, die das Schaugeschäft seit mehreren Generationen betreibt, hat sich in der Nachbarschaft von Pützchen angesiedelt. Deutschlands größte Deutschlands populärste Halle. Hallo, Damen und Herren, kommen Sie hier, was an den Schauplatz Nach lückenlosem Plan für die Wochenenden im Sommerhalbjahr bereist sie mit ihrer Sportschau die großen Kirmesplätze in der ganzen Bundesrepublik. <Sie>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 Die offizielle Anerkennung, die der Leiter des Marktamtes im Beisein des Schaustellersprechers vornimmt, kommt im Jahrmarkttrubel oft nicht recht zur Geltung. Darum hat man sie neuerdings auf Freitagnachmittag gelegt, wenn Pützchens Markt vom Bonner Oberbürgermeister mit dem Anstechen eines Bierfasses im Bayernzelt eröffnet wird. Kommen sie jetzt, kommen sie mit.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 Das Gedränge in den Zeltgassen des Marktplatzes am nördlichen Rande des Siebengebirges ist dann so groß, dass eine Fortbewegung praktisch nur noch im Fluss des allgemeinen Menschenstroms möglich scheint. Da weitaus die meisten Besucher mit dem Auto auf den Hauptverkehrsstraßen anreisen, die sich im Bereich östlich der bonn Rheinbrücke aus allen Richtungen treffen, kommt es hier in diesen Tagen regelmäßig zu kilometerlangen Stauungen.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 Auch heute noch werden solche Abbildungen gerne als Andenken mit nach Hause genommen. Als Überbleibsel des alten Wallfahrtsmarktes sind vor allem die Verkaufsstände für Hausgerät, Geschirr und Textilien zu nennen die allerdings von den Vergnügungsgeschäften schon vor Jahrzehnten ganz an den Rand des Festplatzes gedrängt wurden. Nach der Marktordnung von 1822 hatte jeder Krämer das Recht auf Zuweisung eines Standplatzes zum Ausstellen seiner Ware. Wer mehrere Jahre hintereinander kam, durfte den gleichen Stellplatz fordern. Da diese Regelung auch heute noch für die Kirmesgeschäfte gilt, findet der Besucher alljährlich annähernd dieselbe Marktanlage vor. Die Zuckerwarenbude mit den süßen Sachen zum Beispiel hat ihren Platz seit langem am Rand der Straße, die in den Ort hineinführt. Solche Lebkuchenherzen mit allerhand neckischen Sprüchen wurden früher von den Wallfahrern gerne als Mitbringsel gekauft.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 Oh Mensch, ich bin gekommen, um euch abzuholen. Und wir sind gekommen, um dir das Feld zu versohlen. Oh Mensch, ich stoße! Mit dem Kasperl-Theater, das in einer Baulücke Platz gefunden hat,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 stellte man Tische und Stühle auf, und der Ausschank bekam seinen Platz in der Toreinfahrt. Die Hauswirtschaften an Pützchensmarkt, von denen heute nur noch einige von Vereinen eingerichtet werden, kamen im Zusammenhang mit der Wallfahrt auf. Früher waren hier alljährlich in der Nacht zum 2. September Sonntag große Massen von Pilgern unterzubringen und zu beköstigen.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 Bei der Kapelle der Heiligen Adelheid neben dem Wasserpütz gibt es ein ständiges Kommen und Gehen. Es sind keine Einheimischen und nicht nur Neugierige, die von der Heilkraft der wundertätigen Quelle gehört haben. Wer ans Wasser herantritt, schöpft davon mit der Hand, um sich die Augen abzureiben. Im Volksglauben wurde der Born von der heiligen Adelheid während einer schlimmen Dürrezeit durch ein Quellwunder zum Sprudeln gebracht. Das Adelheidis Wasser, das man sogar für die daheimgebliebenen abfüllt, soll Augenerkrankungen vorbeugen, Augenleiden heilen und die Sehkraft stärken. Im vorigen Jahrhundert benutzte man die Quelle auch zum Trinken oder sogar zum Baden als Heilmittel bei vielen anderen Krankheiten wie Rheuma, Lähmung, Wassersucht und Aussatz. Damals betete man zuvor am Grab der heiligen Adelheid im benachbarten Wielich, wo die vom Volk verehrte Heilige dem 978 gegründeten Frauenstift als erste Äbtissin vorstand. Von einem älteren Mann, der sich vielleicht nicht mehr recht bücken kann, übernimmt hier ein Kind das Taschentuch zum Anfeuchten am Brunnen. Dieser Brunnenbesucher kommt möglicherweise aus einem Ort, aus dem früher eine Wallfahrtsprozession hierher gezogen ist. Nachdem er die Brille abgenommen hat, wischt er sich mit dem nassen Tuch über die Augen. Durch die Volksverehrung der heiligen Adelheid an ihrem Pützchen, durch die dieser Brunnenkult einstmals auch entstand, hat der Haupttag von Pützchens Markt, der am Morgen mit dem Schaustellergottesdienst begann, seinen alten Sinnbezug gewahrt, trotz Abtrennung der Wallfahrt. Obwohl der allgemeine Vergnügungsrummel mit riesenhaftem Zuzug am Marktsonntag in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund gerückt ist, bleibt das größte rheinische Volksfest so doch mit seinen Ursprüngen verbunden.